Merkel macht bei ihrer Syrien-Politik einen fatalen Fehler. Noch bevor Großbritannien, Frankreich und die USA in der Nacht zu Samstag gemeinsam Luftangriffe auf Ziele in Syrien durchführten, hatte die Bundesregierung eine deutsche Beteiligung an einem Militärschlag ausgeschlossen. Einige politische Beobachter sehen die Haltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel inzwischen kritisch. So hatte etwa der frühere Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg gegenüber der Bild-Zeitung erklärt, die Bundesregierung mache es sich zu leicht, wenn sie sage, die Drecksarbeit machen die anderen für uns. Merkel könnte mit Beteiligung in Syrien den NATO-Zusammenhalt stärken. Auch der deutsche Politikwissenschaftler Maximilian Tehaler erklärt in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass die Bundeskanzlerin in ihrer Syrien-Politik unüberlegt handele. Der Halle arbeitete bereits für das Bundesverteidigungsministerium und forschte und lehrte an den Universitäten Cambridge und Winchester. In früheren Meinungsbeiträgen sprach er sich bereits für den Aufbau eines deutschen Atomwaffenarsenals aus hauptsächlich, um sich im Ernstfall nicht auf Verbündete wie die USA verlassen zu müssen und um die NATO zu stärken. Der Halle erklärt in der FAZ. Merkels Entscheidung, sich aus dem Syrien-Konflikt militärisch herauszuhalten, sei voreilig getroffen. Die Kanzlerin habe dabei möglicherweise einige strategische Dimensionen des Konflikts übersehen, womöglich aus Angst, den Gesprächsskanner mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verlieren. Militäreinsatz in Syrien nur moralische Symbolpolitik. So sei es ein vitales Interesse Deutschlands, Russland einzudämmen und abzuschwächen. Eine Beteiligung Deutschlands in Syrien könne den inneren Zusammenhalt der NATO gegenüber Russland stärken, glaubte Halle. Mit anderen Worten, Deutschland lässt gerade eine historische Chance liegen, sich im politischen Weltgefüge wieder einen Namen zu machen. Merkel habe übersehen, so der Halle, dass Putin sich nach Skripal nun auch in Syrien verkalkuliert hat. Dadurch ist er in die Defensive geraten. Der Politikexperte räumt zwar ein, dass Syrien auch künftig unter russischem Einfluss stehen wird. Aber das Ausnutzen dieses Moments der Fehlkalkulation und Schwäche Putins, darum geht es im Kern heute in Syrien, zur inneren Stärkung des durch Trump geschwächten Westens, verlangt deutsche Unterstützung, um Moskau und China, die geschlossene Ernsthaftigkeit westlicher Eindämmung und Abschreckung eindringlich zu verdeutlichen. Lest auch. Der Syrien-Angriff zeigt die ganze Ohnmacht des Westens mit gefährlichen Folgen für die Welt. Dass durch den Militäreinsatz von USA, Großbritannien und Frankreich die Situation mit Russland eskalieren könnte, hält der Halle dagegen für unwahrscheinlich. Bei den Luftangriffen ginge es nur um moralische Symbolpolitik. Dabei ist die Befürchtung übertrieben, dass der Konflikt zu einer direkten Auseinandersetzung zwischen Russland und Amerika führt, schreibt er. Putin weiß, dass der Westen ohne Bodentruppen nichts am Siegarz ändern wird. Es ging hier um moralische Symbolpolitik, mit der ausgewählte Ziele getroffen werden sollten. Aber diese Symbolpolitik könnte zur bitternötigen inneren Geschlossenheit der NATO beitragen.